jetzt hier willkommen zu diesem total spannenden Honeygain-Update ähm, im Video vorher hier in der Infokarte zu sehen äh, habe ich euch versprochen, dass ich mich in etwa 1 bis 12 Wochen mal wieder melde und das ist jetzt der Fall und wir schauen uns mal an, wie viel 1000 Euro ich denn schon verdient habe mit Honeygain nach dem Intro geht es auf meinen Laptop weiter Ja, willkommen auf meinem Laptop. Und zwar habe ich dieses Video hier am 10.06.20 aufgenommen. Und heute haben wir den 16. September 20. Um 11.39 Uhr um 11 ist ein Mittwoch. So und zwar haben wir hier Honeygain. Und? und hier kann man sehen, dass ich jetzt bei 15 Dollar und 47 Cent bin. Genau, um, you know. ich habe immer noch äh, meinen Laptop und mein Handy quasi angeschlossen. Die sollen hier für mich arbeiten. So und dabei kann man sehen, dass tatsächlich das Handy im Durchschnitt mehr verdient als denn mein Laptop. Das liegt einfach daran, dass ich meinen Laptop nicht durchgängig anhabe, mein Handy aber schon. Yo. Dann kann man hier sehen, also im Durchschnitt, hier das sind dann tatsächlich mal 18 Cent. ja, Hier gibt es mit 1 Cent. Also im Durchschnitt mache ich mal so 10 Cent. Und wenn man sich das jetzt mal ausrechnet, 20 Dollar wollen wir verdienen. Und ich mache im Durchschnitt 10 Cent. Und dann dauert das im Durchschnitt 200 Tage, bis ich fertig bin. 200 Tage. Da muss man aber jetzt noch die 5 Dollar abziehen, die man am Anfang bekommt, wenn man einen Reeflink nimmt. Also den Link hier unter dem Video ist zum Beispiel so ein Affiliate-Link, Reeflink. Wenn ihr den nimmt, dann kriegt er direkt 5 Dollar. Dann sind es also 5 Dollar, wäre dann nur noch ein Viertel, also ein Viertel weniger. Also 150 Tage. Wir sind jetzt bei Tag 98, ich habe ja gesagt, 10.06.20, genau, das sind bis heute, bis zum 16.09. sind das 98 Tage, genau, und ja, also zu erwarten sind jetzt noch etwa 50 Tage, circa. Also es ist hier eine Milchmädchenrechnung, äh, ist hier nicht auf genauer, ich bin auch kein Matheprofessor oder so. Ich gebe zu, ich könnte fleißiger sein, ihr könnt den Laptop auch äh, 24 Stunden am Tag einfach am Laufen haben, damit es hier schneller läuft und ich könnte auch meinen alten Laptop noch nehmen und den auch hier, das auch hier auf meinen Laptop installieren und den dann einfach 24 Stunden laufen lassen. Und weiß ich nicht, noch ein altes Handy oder irgendwie bei Ebay noch ins schnell gekauft und das dann auch ruft und einfach hier den ganzen Tag lang rufen lassen, das geht alles das könnte man machen aber äh, ich sag mal, ich teste jetzt hier für den Otto Normalverbraucher, der hat eh einen Laptop, vielleicht ein Tablet und ein Handy noch und genau das teste ich, wir können uns ja mal die Transaction History noch angucken hier sieht man das sind hier 13 13 dollar äh, 13, cent. 13 cent hier dadurch dass ich ein paar da, dadurch dass hier wirklich ein paar fleißige leute äh, den riefling von mir nehmen bekomme ich hier noch was dazu das, äh, darf man natürlich auch nicht außer acht lassen und ja dadurch äh, Gibt es hier denn doch noch ein bisschen mehr dazu. So, zur Auswertung und zu weiteren äh, Sachen sehen wir uns gleich vor meinem Laptop wieder. Ja, wie ihr gesehen habt, Honeygain bringt jetzt nicht so viel. Ist komplett passiv. Ich meine, jetzt kann man sagen, ist ja komplett passiv. Was erwartest du denn, ähm, dass, du hier nicht, also, dass man hier nicht 1.000 Euro im Monat kostet? Dazu verdienen ohne irgendwas zu machen ist ja klar, das sehe ich auch alle ein, aber wie im Video vorher schon erwähnt habe ich jetzt wenigstens mit 20 Dollar im Monat gerechnet. Dem ist nicht so und das ist doch sehr nüchtern, finde ich. Also kommt auf jeden Fall noch mal ein Update, weil die Auszahlung die habe ich ja immer noch nicht getestet, wenn die geklappt hat. Und dann sehen wir ja auch wirklich, wie lange es hier gedauert hat insgesamt und ja... Ich ziehe das jetzt noch durch und dann äh, kommen wir zum abschließenden, äh, zur abschließenden Bewertung von Honeygain. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib dem Video doch einen Daumen hoch. Abonnier den Kanal, das wäre äh, das allergeilste. Also wer hier nicht cool ist, äh, den nicht den Kanal abonnieren, aber die, die cool sind, könntet gerne machen. Und ja, schaut euch gerne auch andere Videos von uns an oder teilt dieses Video an Leute, die es vielleicht interessieren könnte. Und mir bleibt nur noch Ciao zu sagen. Bis demnächst.